Willkommen zurück zu einem Video. Mal wieder irgendwie. Ich habe ja lange nicht mehr hochgeladen. Was daran liegt, weil zurzeit ziemlich vieles sehr schwierig ist. Und da meine Mutter Krebs hat es ist total ziemlich schwierig weil ich das ähm, alles verstehen muss und so und wie man vielleicht auch schon hört bin ich auch krank noch zu, dazu das heißt ich kann meine Mutter zurzeit auch gerade nicht so richtig gut ähm, sehen und das ist wieso ich halt zurzeit nicht hochlade, ich wollte einfach ein kurzes kleines Video daraus machen weil ich einfach sagen wollte, wieso ich nicht hochlade und ja, wir spielen heute bei Blocks fruits. Ja, eh, wir kommen zurück zu einem neuen Video. Ja, irgendwie schon. Ähm, Blocks fruits. kann ich mal. Hin? Blocks fruits hatte ja ein Update und zwar, dass wenn man jetzt hier draufklickt dass man Konfetti bekommt. Und mit dem Konfetti kann man sich dann neue Sachen kaufen, die, äh, sowas wie, keine Ahnung, Races, wie ich hier gerade die Fish Race habe und so weiter. Ich habe auch ein bisschen gespielt und äh, bin jetzt Level 324, da habt ihr es. Also, falls ihr da habt ihr es. Also falls ihr jetzt nochmal sicher gehen wollt, ich habe es wirklich. Falls ihr es nicht gesehen habt. Aus welchem Grund auch immer. Äh ja, ich bin jetzt wirklich Level 300. Über 300. Und das ist ziemlich gut, weil jetzt habe ich meinen eigenen Clan ähm, namens Cat-Killers. Cat Cat Cat Cat und weil man kann so einen Clan machen, wenn es mit ja. also falls ihr diesen Clan irgendwann mal joinen wollt, dann äh, ja ihr könnt ihr machen So. jetzt sollte es ein bisschen gerade um, um, um Sachen machen so, jetzt so, also genau Und was ist jetzt, wie du jetzt mit mir ich habe auch wieder Eisfruit ich hatte ja Licht Licht gehabt ich habe jetzt wieder Eis weil ich nicht für Quake get, get, äh, traded habe. Und Quake dann für Eis. Also in, ja. Und deswegen gehen wir auch mal ganz schnell kurz zurück und machen ein paar Quests, bis ich mir eine neue Fruit kaufen kann. Und nachdem ich ohne was falsch. Und nachdem ich meine neue Fruit geholt habe. Ja, dann äh, gucken wir, was ich gemacht habe, nachdem ich mir eine neue Food geholt habe. Also wir sehen uns gleich. So hat ein bisschen gedauert, aber hier sind wir. Mal gucken, was wir hier kommen. Okay. <lacht> Boah, ich brauche 10 mehr. <lacht> Killing Montage. Epic. Wow! Das war schwierig, also... Ein Double kill! Wow! Hier ist noch einer, hier ist noch einer... Hier ist noch einer... Da ist der letzte? Und nur weil ich Lust habe, kill ich jetzt auch noch hier den Dreh. So. Sagen wir einfach, ich hatte das schon die ganze Zeit. Okay, gut. Hm, super. Oh my. Für alle, dies nicht wissen, wir haben ein Kilo bekommen. Die schlechteste. Fru Fru die schlechteste. Ähm. Die schlechteste Fruit in dem ganzen Spiel. Weil. Kilo kostet 5000 von dem Geld, den da, da. Da. Also dort. Das, dort. Dort. Über der 325. Also. Was wir aber noch machen wollten ist... Das ist heißt, nicht Ist... Ich will irgendwie Triple Slash bekommen. Aber XP sammeln dauert Jura Ich mag das immer nicht so. Das nicht so. Und deswegen habe ich die super brillante Idee dass ich es trotzdem mache! Ist hier jemand? Nope. Dann, ähm... Ihr müsst immer, wenn ihr im Dschungel seid, mal hier unter den, äh, Dingern gucken. nach Früsten. Kann hier immer sein. Sind hier gefühlt jedes Mal. Ja, jetzt natürlich nicht. Wer hat's gedacht? Oder auch in den ganzen Bäumen. Die Leute gehen da hin, um Schutz zu haben. Was ich auf gar keinen Fall mache. Also ich mache das auf gar keinen Fall nee. mehr. Mm -mm. Oh, jetzt ist ja nicht mal was. Ich mache okay, ja, um ehrlich zu sein, ich mach's. Jedes Mal. Aber äh, die Leute, also hier, ne? Ich gehe jetzt einfach ins Pizzer, natürlich ist 800 Meter entfernt. Ja, ist ein bisschen weit entfernt. Hat gar nicht lange gedauert. Gar nicht lange. Nicht so 13.000 Jahre. Nö. Auf jeden Fall, wir machen jetzt hier nicht diese Quest wir sind schon Level 3200 mit 2 Millionen XP und 8500 Geld. Genug Geld. Dafür gehen wir dann einmal hier bitte hoch. Wieso ist da schon jemand? Hier. Aber wir sollen die killen, deshalb gehen geben die auch. <lacht> <lacht> <lacht> Dies hat sich irgendwie auch an, wie ein Automotor. Wir müssen acht davon killen, töten, kaputt schlagen. Das ist einer. Jetzt, das ist einer. Sieben äh, mehr brauchen wir noch. Wir sehen uns gleich. So, wir sind jetzt in Level 80. Das ist immer noch nicht genug. Wir müssen Level 100... Ähm, 100... 25... wird uns überhaupt nicht lange dauern. Ich nehme doch Ach oh, scheiße, diese, diese Kacke hier können Sie sich teleportieren und ich bin literally tot. Das ist gut. Die können wir antun. Gut. Mm. Wir haben die Quest übrigens gemacht. Bye bye. Und hier, was ist denn das hier? Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, und du sollst also ein Boss sein, Magma Admirin. Ich glaube nicht, dass du gegen mich eine einzige Chance hast. Du bist gegen mich wertlos. Du hast keine einzige Chance gegen mich. Denn ich bin der Ste... sagen, nichts ist passiert. Und mit diesem Mysterien... Mysterien sind Ende. Habe ich gesagt... Hat dieser Herr gesagt. Er beendet das Video.